Ja, herzlich willkommen zu diesem kurzen How-To-Tutorial, das 100% Return-on-Invest-Business-Modell. Lass uns starten. Das ist der Schlüssel zum perfekten Aufbau deiner Affiliate-Community. Stell dir vor, ich bin deine Empfehlungsgeberin. Du registrierst dich auf RISO, du bist also kostenlos registriert und bist jetzt IRAP, das heißt Independent RISO Affiliate Partner. Jetzt hast du gleichzeitig eine kostenlose Mitgliedschaft auf EASME. Ich habe, als ich gestartet bin, ein Premium Business Package gekauft im Wert von 700 Dollar. Das hat gleichzeitig verschiedene Dinge, die da mitkommen, nämlich zum Beispiel 700 Pers, die ich einsetzen kann. Einerseits auf EASME, andererseits auch auf Reiso und das ist der Oberclue, das möchte ich dir gleich zeigen, weshalb das so wichtig ist. Ich habe dazu verschiedene Dinge, wie zum Beispiel kostenlos eine Super safer mitgliedschaft bei Ismi im Wert von 99 Dollar. Ich habe exklusive Reise-Landing-Pages. Ich habe die Möglichkeit, abzugreden auf das Premium Business oder Premium Plus-Paket. Das heißt, ich kann mit Organisationen. Und mit gemeinnützigen vereinen arbeiten ich habe einen voucher im wert von 200 dollar für das premium business oder das premium business plus paket ich habe ein premium dashboard und ich bezahle keine lizenzgebühr also ich habe 700 pearls und das ist jetzt für dieses how to tutorial ganz wichtig diese 700 pearls verwandle ich in meinem Reiso backoffice in super safer voucher das heißt, ich verwandle die 700 Pearls in 7x99 ISMI Super Safer Memberships. Und genau das tue ich jetzt. Solch einen Voucher nehme ich und verkaufe ihn dir. Du bezahlst mir dafür 99 Dollar und hast eine Super Safer Mitgliedschaft auf ISMI. Jetzt gehst du hin und kaufst dir selber ein Premium Business Package. Genau das gleiche, wie ich getan habe. Wert 700 Dollar. Das hat schon drin eine Super Saver Mitgliedschaft. Das hat drin 700 Pearls. Alles, was mit dazu gehört, eben wieder dieser Wert. 7 mal 99 Dollar ISMI Super Saver Memberships. Die verwandelst du auch in Vouchers. Und hast dann insgesamt 9 Super Saver Memberships. Wie geht jetzt das? Du hast eine aktivierte, die du von mir bekommen hast. Die erste, die du von mir abgekauft hast. Dann hast du in deinem Premium Business Package die 700 Pearls, die du wiederum in sieben eigene Super Safer Voucher verwandeln kannst. Plus hast ja schon eine Super Safer Gutschrift aus dem Premium Business Package. Das heißt, die wird dir gut geschrieben in Form von weiteren Pearls. Insgesamt hast du also die Möglichkeit, aus deinem Premium Business Package 8 super Safer Voucher für den Aufbau deiner Affiliate Community zu machen. Jetzt gehst du hin und suchst dir die zwei Leute, mit denen du unglaublich gerne zusammenarbeiten möchtest und machst genau das gleiche. Du erinnerst dich, wir haben einen binären Plan, wir haben eine Seite A, wir haben eine Seite B und du gehst hin und du verkaufst. Der Person auf Seite A einen Voucher zu 99 Dollar, der Person auf Seite B einen Voucher zu 99 Dollar und die machen jetzt genau das gleiche, wie du getan hast. Die gehen auf Reiso und kaufen sich ein Premium Business Package. Und so baust du dir dein eigenes Affiliate Team auf. Du machst nämlich das gleiche wieder und du machst es auf der B Seite, du machst es wieder auf der A Seite, die tun alle genau das gleiche, wie wir alle. Und am Ende hast du 100% von deiner Investition zurückbezahlt. Und weißt du was? Alle acht Leute, die genau das gleiche gemacht haben, können genauso weiterarbeiten und daraus entsteht für dich eine ganz große Organisation von Reiso Affiliates. Wie genau das geht, wie genau du dann arbeiten kannst mit den Leuten, wie du das machen musst, das lernst du im Startertraining und das lernst du in den Workshops. Also, ich wünsche dir viel Glück mit diesem ganz einfachen Modell, dem Return-on-Invest-Business-Modell, dem Schlüssel zum perfekten Aufbau deiner Affiliate-Community. Ich wünsche dir alles Gute in deinem neuen Business. Deine Dodi Löw.